Wie kann ich in Starter einen Do-File effizient durchsuchen? Dafür gibt es eine Suchfunktion und die nutzt man folgendermaßen. Zunächst ist es wichtig, den Cursor, also die Eingabeanzeige, in die erste Zeile des Do-Files zu setzen, damit die Suche auch wirklich oben im Do-File beginnt. Dann kann ich auf dieses Symbol hier Find klicken oder alternativ, wenn ich mit der Tastatur arbeiten möchte, die Tastenkombination STRG und F. Dann bekomme ich dieses kleine Suchfeld hier, kann dort einen, Suchbegriff, einen beliebigen Suchbegriff eingeben. Zum Beispiel hier, wenn wir bei Generate bleiben wollen, dann wird der do eben nach diesem Begriff durchsucht und es werden mir alle Fundstellen angezeigt, an denen der Begriff im Do-File auftaucht. Wichtig ist, sich klarzumachen, dass die Voreinstellung die ist, dass die Suche von oben nach unten abläuft. Das heißt, jedes Mal, wenn ich hier auf Find Next klicke, wird von oben nach unten die Fundstelle angezeigt und ich kann mir alle Fundstellen angucken, an denen äh, dieses, dieser Begriff Generate hier auftaucht. Wenn ich jetzt mal zu schnell geklickt habe und gemerkt habe, huch, ich hatte da eine Fundstelle, an der ich jetzt schon vorbeigerauscht bin, dann kann ich hier auch die Suchrichtung ändern. Das heißt, von dort kann ich auf Abgehen, dann geht es wieder nach oben und ich kann die Stelle wieder finden, die ich da gesucht habe. Was noch einen Schritt weiter geht, ist das Suchen und Ersetzen. Das möchte ich noch kurz anhand eines Beispiels zeigen. Dafür klicke ich Steuerung und H, also drücke ich Steuerung und H auf der Tastatur, dann bekomme ich auch wieder hier ein Suchfeld und kann dann sagen, was gefunden werden soll. In diesem Fall gebe ich mal ein Tab und ein Leerzeichen und gebe dann ein Replace with und dann Tabulate und ein Leerzeichen. Das heißt, ich möchte jetzt den ganzen Do-File nach ähm, diesem abgekürzten Befehl Tab durchsuchen. Wichtig ist eben an dieses Leerzeichen dahinter zu denken, damit wirklich nur die Stellen gefunden werden, an denen hier Tab mit einem nachfolgenden mit einer nachfolgenden Leerstelle gefunden wird, sonst würden zum Beispiel auch Suchstellen wie diese hier, wo Tab in einem Wort auftaucht, gefunden werden. Um das zu verhindern, also hier ein Leerzeichen dahinter mit eingeben und genauso auch hier. Und dann kann ich hier wieder von, wenn ich den Cursor ganz nach oben in den Du-File setze, kann ich wieder von oben beginnen, indem ich Find Next klicke und mir die ganzen ähm, Fundstellen anzeigen lassen und dann jeweils hier auf Replace klicken. Oder wenn ich mir ganz sicher bin, dass alle Fundstellen korrekt sind und geändert werden sollen, kann ich hier auch auf Replace All gehen. Soweit zum Durchsuchen von Do-Files. Kleiner Tipp noch am Ende. Diese Suchfunktion gibt es auch in allen anderen Programmen und ist sehr, sehr nützlich.